So, willkommen aus, zurück aus der Pause. Nach unserem äh, letzten Vortrag über den äh, Web-Mapping-Server äh, Decree geht es jetzt äh, zu dem Projekt äh, Geo Orchestra, beziehungsweise der Titel des Vortrags heißt Geo Orchestra ist UnternehmensGDI. Das ist ein ähm, spannendes Projekt, das ganz viele verschiedene Open-Source-Projekte bündelt. Und dazu äh, wird uns jetzt... Ähm, Andreas Jobst und ähm, Emmanuel Bellot äh, was äh, erzählen. Wir hören jetzt erstmal den Vortrag an und Fragen dürfen gern im äh, Fragen-Tab gestellt werden und äh, werden am Schluss dann beantwortet. Und dann freuen wir uns jetzt auf den Vortrag. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Ähm zum Thema Geo-Orchestra als unternehmens -GDI. Mein Name ist Andreas Jobst und ich bin Projektleiter bei Camp2Camp. Wir starten mit einer Vorstellung von Camp2Camp. Danach gibt es einen Überblick über das Open-Source-Projekt geo und dann gehen wir direkt zum äh, Einsatz bei Unternehmen. Am Schluss gibt es noch einen Ausblick auf die Version 22.0. Camp 2 camp ist ein Open-Source-Dienstleister seit 2001. Wir haben über 140 Angestellte und davon sind über 40 im Geospatial-Bereich tätig. Wir haben nicht nur Lösungen im Geospatial-Bereich, sondern auch in den Bereichen Business und Infrastruktur. Auf der GIS-Seite decken wir viele Anwendungen ab in unserem Open Source, gis stack viele Anwendungen und Technologien. Ähm, dazu zählen ähm, im Bereich Frontend Open Layers und äh, GeoMapfish. Ähm, als Drucklösung verwenden wir äh, Mapfish Print, was wir äh, aktuell halten und äh, weiterentwickeln. Und äh, eben bei den Metadaten und Geodateninfrastrukturen. Setzen wir auf GeoNetwork und GeoOrchestra. So, dann beginnen wir mit dem Open Source Projekt GeoOrchestra. Was ist GeoOrchestra? Es ist eine modulare und interoperable Open Source Geodateninfrastruktur. Auf der rechten Seite sehen Sie schematisch den modularen Aufbau mit den einzelnen Apps oder Modulen. GeoOrchestra wurde vor mehreren Jahren. Als Inspire-konforme GDI ins Leben gerufen und ist wirklich als eine komplette, vollständige GDI zu verstehen. Ähm, äh, zentrale Elemente sind der OGC-konforme Kartenserver Geo-Server. Ähm, für die Zugangskontrolle kann auch noch ein GeoFence dazu geschalten werden und ähm, als Metadatenkatalog fungiert eben das Geo-Network. Es hat einen eigenen Kartenviewer, den Mapfish und noch weitere Komponenten. Dazu zählen unter anderem ein im Kern installierter Security Proxy. So, ähm, genau. also was macht Georchestra besonders geeignet für den Einsatz bei Unternehmen? Nun, es ist einmal das zugrunde liegende Spring Framework. Das ermöglicht die vereinfachte Integration von externen Anwendungen oder Apps. Will man zum Beispiel einen alternativen Kartenviewer einbinden, dann ist es relativ einfach umsetzbar mit dem Spring Framework. Bei einer Unternehmens-GDI ist auch die Sicherheit sehr wichtig. Dafür liefert GeoOrchestra einen ausgereiften Proxy. Und der erfüllt die Sicherheitsanforderungen insbesondere von größeren Unternehmen. Man braucht einen performanten Datenlieferant. Dafür verwenden wir den Geo-Server und der Metadatenkatalog läuft dann über GeoNetwork. Da kann man eben einmal schon den direkten Download von kleinen Dateien bekommen oder zumindest bei größeren Dateien einen Link, zum Beispiel zu einem WFS-Dienst, der dann vom GeoServer bereitgestellt wird. Aber am besten kann man, glaube ich, den Anwendungsfall Enterprise GDI äh, an einem realen Projekt zeigen und dafür verwende ich heute das Deutsche Telekom-Projekt, in dem wir seit mehreren Jahren tätig sind. Dieser Slide kommt von der Deutschen Telekom, ähm, er zeigt aber gut die äh, verschiedenen Daten, die in diesem Projekt äh, verwendet werden und die verschiedenen Datenströme. Ähm, und äh, da wären wir auch schon bei der Berechtigung der GDI. Also es braucht natürlich eine gute Infrastruktur, wo diese ganzen Daten eingepflegt werden können und zugänglich gemacht werden können. Um was geht es in dem Projekt? Das Projekt läuft unter dem Namen FTTH Factory. FTTH steht für Fiber to the Home. Und es geht im Wesentlichen um den Glasfaserausbau in Deutschland. Und dieser Glasfaserausbau soll möglichst automatisiert ablaufen. Ja. Dafür werden terrestrische Daten genutzt, die kommen von sogenannten Surface Cars, das sehen Sie oben links, die Surface Cars ähm, zeichnen Punktwolken auf und man bekommt dadurch eine ja, relativ genaue Darstellung der ähm, Oberflächen und äh, ähm, ja, Surface-Daten. Durch diese Befahrungen. Dazu gibt es dann noch äh, Orthofotos und viele weitere Daten. Diese ganzen Daten werden verrechnet, zusammengebracht und sollen im Endeffekt die Berechnung von potenziellen Trassen ergeben. Und mit Hilfe von diesen potenziellen Trassen kann man möglichst kostengünstig neue Glasfaserleitungen äh, verlegen. So. Die GDI basiert auf geo im FCTH-Factory-Projekt. Sie äh, hat die Standardaufgaben einer GDI, also die Bereitstellung von Kartendiensten. Ähm, es braucht diverse Suchdienste, um nach den Daten suchen zu können. Und Man kann auch sagen, dass äh, sämtliche Module benutzt werden, die, also sämtliche Standardmodule von geo bis auf die Mapfish app ähm, die Atlas-Druck-App und die Extractor-App. Ähm, und was wir vorher gesagt haben, dass man aufgrund des Spring-Frameworks bestimmte Module sehr leicht durch ein anderes, alternatives Produkt ersetzen kann. Das ist jetzt hier beispielhaft äh, aufgezeigt mit Shogun, der... Die, die, der Mapfish GIS-Viewer wurde da ersetzt mit dem Shogun GIS-Viewer. Man kann also georchestra orchestra als Gesamtlösung einsetzen oder modular. Aber im, im Factory-Projekt werden so gut wie alle Module eingesetzt. Noch kurz zum äh, Punkt Deployment. Ähm, das ist hochgradig automatisiert. Die gesamte GDI lässt sich somit automatisiert wieder ausrollen und skalieren. Jetzt gehen wir ein auf ein paar dieser Module und wie sie im FTTH factoring projekt genau eingesetzt werden. Fangen wir an mit dem Geo-Server. Aktuell wird mit zwei redundanten Geo-Server-Instanzen gearbeitet. Diese sind äh, aufgesetzt worden, um eine bessere Skalierbarkeit zu bekommen. Man überlegt aber aktuell, den Einsatz vom GeoServer noch weiter zu optimieren und auf GeoServer Cloud umzusteigen. Das hat noch nicht gestartet, aber ich dachte mir, es ist trotzdem interessant, das kurz aufzuzeigen. GeoServer Cloud ist auch bekannt als Cloud-native GeoServer. Unten finden Sie einen Link zum Projekt und ähm, der GeoServer Cloud ist im Endeffekt äh, ja er ist eine identische Anwendung zum monolithischen GeoServer ähm, unterscheidet sich aber im, im Aufbau und insbesondere in der Zerteilung der Hauptkomponenten in Microservices ja das ist äh, unten in dem Diagramm veranschaulicht. Da sehen wir das Runtime-Modul des traditionellen Geo-Servers. Da haben wir die, die User-Interface, ähm, REST und die einzelnen Kartendienste alle in einem Runtime-Modul. Und beim Geo-Server-Cloud sind die eben zerteilt in, äh, in Microservices oder Teilmodule. Dadurch haben wir eine deutlich vereinfachte Skalierbarkeit. Ja. Wir müssen nicht mehrere Instanzen von GeoServer ins Leben rufen. Äh, einzelne BFS oder WMS können wirklich servicebasiert äh, skaliert werden und man hat dadurch auch eine bessere Ausfallsicherheit. Wenn zum Beispiel die äh, User Interface einfriert, dann hat es keine Auswirkung auf die Kartendienste. Das wäre jetzt noch eine weitere Optimierung in, in, im, im, im FTTH-Factory-Projekt. Aktuell äh, wird eben der monolithische Geo-Server noch eingesetzt in Zusammenarbeit mit Geofence. Ähm, das sieht dann so aus, dass eben verschiedenste Planer auf die GDI und deren Apps äh, zugreifen und äh, die Daten nur für ein bestimmtes Gebiet sehen oder editieren dürfen und während man eben schon mit Geo-Server Restriktionen auf Attribute eines WFS festlegen kann, können räumliche Restriktionen über Geofence gemacht werden. Also das wird dann verwendet für komplexere Restriktionen, ähm, äh, insbesondere für den Zugriff der Planer auf diverse Layer, die sie für die Glasfaserplanung brauchen. Nächster Punkt, ähm, der CAS-Server und der Security-Proxy. Genau. Aktuell äh, ja, verwenden wir den, den CAS-Server für die Authentifizierung und den, äh, den im Kern von GeoOrchestra integrierten Security-Proxy. Ähm, der funktioniert gut. Drittkomponenten werden auch durch den Security-Proxy geschützt und ähm, er lenkt einfach eingehende Requests zur jeweiligen App um. Aktuell wird äh, am CAS Server gearbeitet. OAuth2 und OpenID sollen auch unterstützt werden. Wir entwickeln gerade auch einen neuen Security Proxy. So, der alte funktioniert, aber mit dem neuen äh, wollen wir noch ein Stück weitergehen. Er basiert auf äh, dem Spring Cloud Gateway. Und äh, würde dann eben als ein komplettes Gateway funktionieren mit Single Sign-On und könnte sich dann eben zum Beispiel über GitHub oder Google-Konto einwählen, unterstützt HTTP2 und WebSockets. Und ein wichtiger Punkt ist, der, der Proxy soll auf OpenID Connect basieren. Hier einige Vorteile von OpenID Connect. Erstmal bei der Authentifizierung. Ja. Sie läuft dann über einen externen ID-Provider. Sicherheitsrisiken werden minimiert, bei Passwörtern zum Beispiel. Ähm, idealerweise erhält man einen schnelleren Registrierungsprozess und man verwendet einen Industriestandard äh, für das ID-Management. Dann haben wir ähm, provided von dem OpenID Connect äh, äh, leichter lesbare oder wirklich standardisierte ID-Tokens, also wird die ganze Info von einer User-ID in einem sicheren JSON-Web-Token transportiert und bereitgestellt und dadurch werden unterschiedliche Verschlüsselungsalgorithmen unterstützt. Er basiert, OpenID Connect basiert auf OAuth 2.0, auf dem Protokoll ja, und äh, läuft dann eben auch über einen standardisierten Prozess, unterstützt Web-Anwendungen und äh, ist dann eben dafür sehr gut geeignet. Ja. Bei komplexen Enterprise-Umgebungen oder einfachen Apps. Und äh, hier in diesem Fall ähm, haben wir verschiedenste Zugänge, die von außen auf die, auf die ähm, GDI zugreifen möchten und äh, glauben eben, dass OpenID diesen Prozess deutlich vereinfachen könnte. Noch kurz zum Thema Deployment. Ähm, wir haben in der Vergangenheit viele g Instanzen über Rancher deployed, so zum Beispiel das Portal der Stadt Rennes, das Portal von Gio2France oder GeoRena. Und äh, mit dem deutschen Telekom-Projekt fing es eben an, auch ein Deployment von Georchestra über Kubernetes zu machen. Und bis jetzt äh, hat es sich als eine sehr gute Entscheidung erwiesen. Wir haben nur noch einen einzigen Entry Point ähm, für das Deployment von den einzelnen Apps. Und wenn, sie, wenn die einzelnen Apps einmal paketiert sind, ähm, dann können sie auch auf alternativen Cloud-Lösungen ähm, deployed werden. Also ähm, ein, ein Umzug von der eigenen Cloud auf, eine, auf, auf AKS oder EKS ähm, kann dann eben mit den paketierten Apps relativ problemlos gemacht werden. Gut, das war's äh, zum Thema äh, FTTH Factory und G Orchestra. Jetzt eben noch ein kurzer Ausblick äh, zur Version 22.0, die bald released werden soll. Da drinnen ähm, haben wir GeoNetwork 406. Der, äh, die größte Neuerung von GeoNetwork 4.06, dem Metadatenkatalog, wäre die verbesserte Suche über Elasticsearch. Wir haben auch zwei neue Module im GeoOrchestra 22. Das eine ist der Data Feeder. Der erleichtert es Nutzern, Daten in die GDI hochzuladen. Es ja? können also über eine einfache User Interface Daten hochgeladen werden. Die gehen dann direkt in eine PostGIS-Datenbank, werden als Layer über GeoServer publiziert und ein Metadatasheet wird erzeugt. Mehr dazu finden Sie auf einem YouTube-Video, wenn Sie nach GeoOrchestra und Data Feeder suchen. Das weitere Modul ist dann noch das Data Hub. Das Data Hub ist für die Öffentlichkeit gedacht, die keine komplizierte, kategoriebasierte Suche braucht und ähm, liefert über die Eingabe von Schlagwörtern auch ähm, eben die ganzen Records aus dem Katalog zu einem gewissen Schlagwort oder einer ja, namenbasierten Suche. Hier ist ein Beispiel von Geo 2 france der Link ist auch auf dem Slide angegeben. Gut, damit sind wir am Ende dieser Präsentation. Äh, wenn Sie noch Fragen haben, dann können wir die gerne versuchen, jetzt im Anschluss über den Chat äh, zu beantworten. Sonst können Sie aber auch gerne zu uns in den expo kommen. Und äh, der Link dazu finden Sie auf Ihrer Foskes-Seite, wenn Sie bei uns suchen im Menü Links unter Kanäle. Herzlichen Dank! So, vielen Dank, Andreas, für deinen spannenden ähm, Vortrag. Also das äh, GeoOrchester hat wirklich sehr viele Features und äh, da gibt es sicher einige Fragen vom Publikum, die jetzt gerne im Fragen-Tab gestellt werden können. Eine Frage, die ich jetzt äh, gleich von vornherein schon mal habe: ähm, muss man denn ähm, alle Features benutzen oder kann man auch einfach Features, die man nicht braucht, irgendwie ausschalten, direkt bei der Konfiguration? Ja, genau. Also das, das, ist eben, das, ist eben, gut möglich. Das ist eigentlich auch der Grundgedanke von dem, von dem modularen Aufbau. Ähm, und was wir da gezeigt hatten äh, vom Deutsche Telekom-Projekt, ähm, sind eben auch äh, einige Module ähm, nicht im Einsatz. Ähm, ähm, oder man kann eben auch, wie es bei der, in dem Fall bei dem Map Viewer ähm, hatten wir noch diesen äh, diesen Mapfish-Viewer drinnen, dann äh, konnte man den ersetzen durch den Shogun-Viewer. Ähm, und dort zum Beispiel, ähm, wir haben ja dann noch dieses, dieses Atlas-Modul, wo man auch so äh, Drucke äh, erstellen kann, äh, das wird dort nicht genutzt. Und äh, noch so eine Extractor-App, ähm, ähm, äh, wo man automatisiert einfach so, ähm, äh, ja, wo es um Pakete von, von, von Daten geht und genau. Aber im Wesentlichen kann man wirklich das Ganze auch nur mit GeoNetwork, network geo Geo-Server, Security-Proxy-Authentifizierung laufen lassen. Das wären vielleicht so die, Grund, die Grundmodule. Ja. Meistens braucht man ja auch einen Viewer. Also im, Im Endeffekt werden dann doch mindestens so zwei Drittel aller Module genutzt. ja. Mhm. Okay, denke ich mir, wenn man so eine GDI hat, die hat ja häufig ähnliche Grundfunktionalitäten, sind noch mal im Detail unterschiedlich. Du hast jetzt noch äh, Geo-Server erwähnt, dass man einmal die klassische Variante benutzt und einmal gibt es ja das Geo-Server-Cloud. Da ähm, würde mich jetzt nochmal interessieren, was denn der, wie man das jetzt, wie der Unterschied ist, jetzt das Geo-Server Cloud zu konfigurieren, im Gegensatz zu dem klassischen Geo-Server, ob man das dann auch über so eine Benutzeroberfläche machen kann oder ob man das über eine Restschnittstelle machen kann oder wie man den GeoServer Cloud dann ähm, einstellen kann. Genau. Ähm, ähm, ja, also im Wesentlichen ist die, die Konfiguration äh, wirklich gleich. Man, die, die einzelnen Layer ähm, werden wirklich über die, die Benutzeroberfläche ähm, erstellt äh, vom GeoServer. Aber es gibt dann auf, äh, ähm, ja, müssten wir im Detail nochmal... Ähm, Könnten wir auch nochmal auf dem, auf dem Expo-Stand äh, besprechen. Aber was ich weiß, dass es eben eine, eine Konfigurationsebene gibt, ähm, über der man dann ähm, einfach die, die einzelnen Dienste steuern kann. Also wo man eben WMS-Dienste skalieren kann. Ähm, aber die, für den Nutzer, wenn es einmal aufgesetzt ist, äh, es braucht so ein paar Tage eben, dann ist aber die Bedienung wirklich, wirklich gleich. Ja. Also es ist wie beim... Beim klassischen äh, Geo-Server. Alles klar, also hat sich dann quasi nur der Unterbau ein bisschen verändert. Genau, genau. Okay, dann ähm, eine Frage, die sich da ähm, mir, mir aufdrängt, wenn jetzt mal ganz viele, also viele verschiedene Projekte miteinander ähm, orchestriert, wie ihr das macht, dann kann ich mir vorstellen, dass wenn jetzt ein Projekt abgedatet wird und das andere nicht und dann neue ähm, Schnittstellen sind oder so, wie wie das dann gemacht wird, dass die ab, ähm, dass die synchron gehalten werden? Oder ähm, kann ich jetzt irgendwie auch sagen, ich möchte bei einem Projekt jetzt noch eine alte Version benutzen, weil die aus irgendeinem Grund eben noch benutzen will und bei den anderen jetzt schon weiter nach vorne eine ähm, neue Version nehmen? Also ist das zuvor gesehen oder wie handhabt ihr die? Ihr Meinst du beim Geo-Server oder beim äh, Geo-Orchestra? Ähm, bei Geo-Orchestra, also jetzt bei den, mhm. bei den gesamten Projekten. ja. ja. Ähm, ja genau, also das, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich schau nochmal genau, also es, es wird schon immer so, ähm, der, der Hintergedanke ist schon, dass man genau weiß, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die, die, die neueste Version, die, die bald äh, zugänglich sein soll, 22.0, dass man genau sagt, okay, äh, es, es macht Sinn, dass die, dass, weil die Komponenten teilweise ja auch Abhängigkeiten haben untereinander, dass man dann wirklich ähm, was mit dem Paket quasi mitkommt, benutzt. Ähm, es gibt aber Beispiele, ich glaube in Frankreich sind es mindestens über zehn äh, Instanzen, die, die in den Regionen laufen, wo, wo sicher auch mal eine ältere region -Version drinnen version ist, wo man dann, wo es trotzdem läuft. Aber es kann natürlich sein, dass es dann zu, schon zu Problemen kommt, wenn man ähm, ja, jetzt zum Beispiel einfach die, eine ganz alte geo version hat. Äh, ähm, ja. Alles also klar. Im, Im Idealfall äh, ähm, bleibt man bei den, bei den Versionen, wie sie dann ähm, im, auf der GitHub-Seite ähm, angeboten werden. Ja. Okay, verstehe, macht Sinn. Also außer macht jetzt wahrscheinlich was irgendwas ganz Spezielles vor, dann muss man da selber Hand anlegen. Genau. An. Ja. Ähm, jetzt kam gerade noch äh, eine Frage rein, nochmal zur GeoServer Cloud. Und zwar, ähm, wird der GeoServer Cloud parallel zu, den normalen, bis, äh, zu der normalen Version von GeoServer entwickelt? Mhm. Ähm, genau, also es, wir, wir müssten, ich kann hier auch gleich nochmal den, den Link äh, in den Chat schreiben. Vom, äh, vom Repository, vom Cloud, das heißt dann Cloud-Native-Geo-Server auf der Seite. Ähm, aber der Gedanke war, die, die aktuellste Version, ich muss gleich nochmal nachschauen, ähm, vom Geo-Server ähm, zu nehmen und dann auch, äh, wenn, wenn der Geo-Server in die, in die nächste Version geht, äh, dass man wirklich immer auch mit der aktuellsten Version vom klassischen Geo-Server äh, arbeitet. Ähm, und soweit ich das verstanden habe, ähm, einer der Hauptentwickler dahinter ist der, der Gabriel äh, Roldan und äh, soweit ich das verstanden habe, ähm, ist es auf jeden Fall das Ziel, die beiden immer aktuell zu halten. Also es wird jetzt kein separater Geo-Server-Forg sein beim Cloud. Und wenn sich nichts Grundlegendes ändert im Geo-Server, dann ist es anscheinend auch nicht zu aufwendig, ähm, die beiden so gemeinsam äh, fortzuführen, ja. Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, haben wir jetzt schon einen äh, super Eindruck gewonnen. Also vielen Dank äh, an, an Andreas und ähm, Camp2Camp für den äh, Vortrag.